dass wir in der Wirtschaftspolitik uns auch vom Kopf leiten lassen. At the core, economics is about politics and about power. And the question for the economist is, whose power are you going to serve as an expert? Are you going to serve the public good of society? Are you going to serve private consulting patrons? Are you going to serve institutions of power? oder generell Müssen wir so arbeiten? Würde es vielleicht auch anders gehen? Ist das gute Arbeit, wie wir uns das wünschen? Oder ist es vielleicht eigentlich der tägliche Wahnsinn, und das tägliche Hamsterrad, was wir da morgens um 7 oder um 8 in der sehen?